ganz käme jemand herein. Was denn jetzt schon wieder mal? Kann ich nicht ein einziges Mal. Ich so, vielleicht mal meine Kopfhörer mal aufsetzen, ich auch was höre. Das ist eine weibliche Stimme. Ich glaube Chloe. Nein, Nein? kann ich stimme noch nicht identifizieren guten morgen was geht ja okay ja hi und willkommen mein name ist nero p und ich begrüße euch zurück zu let's play Fire Emblem engage ich rocke hier gerade mars klamotten weil ich ihn so sehr vermisse und ich versuche damit darüber hinwegzukommen so, in der letzten Folge haben wir Kapitel 10 abgeschlossen, oder war es Kapitel 11? Ich weiß es nicht. Ich glaube Kapitel 11 war es, ne? Wir haben, wir sind vor weil vale und ihren Bluthunden heißen die, glaube ich, geflüchtet. Weil die uns fertig gemacht hätten, weil die haben alle Ringe, die wir jetzt vorher hatten und die wir jetzt nicht mehr haben. Und ja, wir müssen jetzt zurückschlagen. Ohne Ringe. Obwohl wir haben zwei Ringe. Theoretisch haben wir drei. Aber einige von denen benutze sich nicht mehr ne? wir haben ja noch edelkatz ring und wollen wir schon davon sprechen gestern am 8 am 8 wir ja, haben 8 februar waren in nintendo direct und in dieser nintendo direct wurde enthüllt dass hier was ihr im nächsten dlc auf uns wartet und das ist jetzt schon alles freigeschaltet worden direkt nach der Direct gestern und das ist schon alles hier installiert und da schauen wir uns mal einige Sachen an. Es gibt nämlich einige Ringe, die wir hier jetzt freischalten können. Und einige Aktivitäten können wir jetzt auch hier machen anscheinend, so wie ich da verstanden habe. Wir können jetzt hier irgendwie weil nicht im Obstgarten hier im Schwimmbad können wir irgendwie was machen, im Stall können wir was machen. Und da gucken wir uns mal alles an, ne? Ich habe nebenbei auch wieder so ein paar andere Sachen bekommen, ne, so, weiß nicht. Ich wünsche mir irgendwie, die könnte man irgendwie separat irgendwie annehmen, aber das Spiel gibt mir die schon. Ich habe hier silberschwerter bekommen. Ich habe eine Silber Lanze bekommen. Ich habe eine Silber Axt bekommen. Was in einem Normalfall immer einige der stärksten Waffen im Spiel sind. Also so normale Waffen, ne? so Standardwaffen. Ne? Es gibt immer Eisen, es gibt Stahl und dann gibt es Silber. Das ist so die höchste Stufe von so normalen Waffen. Ne? Und ja, die habe ich bekommen. Dann habe ich irgendwie noch anderes bekommen. Da habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Jetzt hier, Novizen Buch ein Buch, das grundlegende Fähigkeiten vermittelt, verleiht 100 FP. Okay, davon habe ich fünf Stück bekommen, vielleicht 500 FP und 1000. Ich glaube nicht, dass ich die jemals benutzen werde. Von daher, ja, ich glaube, ich habe 30.000 Geld noch bekommen und einige Fragmente weiß nicht ob mir das so gefällt ich fühle mich als würde ich ein bisschen schieten aber was soll's ne ich habe für als dlc bezahlt also will ich auch sehen was der dlc zu bieten hat du kannst einen verbündeten ab sofort gemeinsam ihre freizeit verbringen lassen freizeit wir leben somit als zwei verbündete aus um sie gemeinsam von ihrer freizeit an verschiedenen orten verbringen zu lassen während ihre gemeinsamen zeit erhalten beide verbündete womöglich unterstützungspunkte Du kannst deine sind zwischen den Kämpfen je einmal im Schwimmbad, im Obstgarten oder im Stall verbringen lassen. zweit im Stall verbringen lassen. Okay. Das ist also wie Freehouses mehr oder weniger. Ja? Und dann kann ich dann ja die überall hinschicken, ne? Also was da Von dir? Du gehst mal den Stall, du hast ein Pferd, ne? So, jetzt muss ich auch mit jemanden reinpacken der auch ist mit dir Amber ne? und die haben wir noch nichts gesehen ich mache dann muss ja nur einmal hier ne unterstützt ab es hat ein Lama auf seinen Rücken vom Wander und Amber hat sich erhöht amber Ember. jetzt verwendet. Okay, die haben aber kein Dings zu durchbekommen so wenn aber noch nicht so gesehen support mäßig unseren neuen charakter können wir ja schon mal hier packen ne? und kann und so können im obstgarten hier reingehen sieht man die dann darum hängen Also ich meine Szene oder irgendwie sowas, ne? so was. So im Schwimmbad. klan äh, und Fram die ganze Zeit im Schwimmbad hier rumhängen. Aber... Hm. Wen haben wir ja noch nicht so? Jade haben wir glaube ich noch nichts gemacht. Ne? Jade und... So beiden Panzerritter hier, unsere Ritter. Diamant. Ja, er ist ja die gefolgsleutin von ihnen, ne? Okay, er geht doch relativ schnell dann. Cool. Also sind jetzt noch wieder so ein paar Sachen, die man jetzt hier die ich nebenbei jetzt hier machen kann. Und für ein paar Supportpunkte ja zu sorgen, ne? Hat niemand was bekommen, aber hm so ja, ist Support-Punkte, finde ich jetzt nicht, dass man die sich hier so ein bisschen in Ausrufezeichen in Gänsefüßchen er ja, cheated, weil Support-Punkte scheinen in dem Spiel jetzt nicht irgendwie, weil nicht Bonus zu bringen im Kampf, glaube ich. Von daher hm, es ist sowieso unmöglich, alle irgendwie auf herkömmliche Weise im spielstunden zu bekommen. Von daher, was soll's ne so? Ach, hier konnte ich jetzt einfach nur ansprechen. Ne? Also ich kann halt von da, von da und von da machen. So, das ist aber alles, hat wir hier haben. Ne? Wir gehen kurz ins Café, essen noch mal was und fragt euch bestimmt, was wir als nächstes machen. Wahrscheinlich wisst ihr ja schon, wenn ihr irgendwie den Thumbnail oder den Titel gelesen habt. <lacht> äh, dazu sage ich gleich mehr. So, du kochst für uns, zehn rationen in Sorgen nur ein. mit wem will ich denn mal essen? Chloe, du bist schon lange bei uns. Ich habe noch keinen Support mit dir. Chloe und am besten jemand der noch auch noch nichts hat, Celine Ne? Ja. ja. Wir sind schon so lange in unserem Team, die haben noch immer kein Support. so was nehmen wir denn ja ähm, Die Obersten sind immer die, die alle morgen ne? traditionelle Pizza. Die hat man noch nicht, ne? habe lieber Verteidigungssachen, solchen Sachen. selten also des Obst, sagt rein da. Obst auf Pizza? Pizza mit Ananas. Eure Meinung? Ist diese Kontroverse Meinung jetzt mal. Die haben Gespräch. Ich habe ein Gespräch. Okay. Oh. Was hängt das ab, ob das irgendwie was für ein Rang das ist? Ich verstehe das nicht. So, ich kann mit dir einfach sprechen, Na ne? ja, gut, machen wir das auch. Also ja, ich weiß schon, was das DLC alles so hat weil wurde alles in der direkt gestern gesagt aber wir kümmern uns nicht darum erstmal gucken wir uns das support hier an ah, Character. man könnte meinen wenn man tausend jahre geschlafen hat dass man dann nicht mehr schlaf nötig hat ne? <lacht> das ist doch jeden Morgen hier ja, in Spiel. <lacht> Das ist Mein Bett ist groß genug für uns beide. Du brauchst kein weiteres Bett aufstellen. Mein Bett ist groß genug. Ich meine, habt ihr das Bett mal gesehen? Das ist gigantisch. Das ist riesig. So, äh, hier, ne? Ah. Ah, no, Auch schon so lange in unserem Team, noch kein Support. Mit Luis haben wir glaube ich schon Support, ne? <lacht> <lacht> ihre klamotten sind irgendwie komisch aus sie trägt irgendwie ihren. sie trägt irgendwie im bh außerhalb nee, irgendwie komisch aus soll sie nicht eine prinzessin sein oh 善良なものには幸福を約束する。しかし泥棒 man als kratzt ein bisschen weiß nicht, ob ich heute aufnehmen sollte. Das war ich gestern schon aufgenommen habe. Ich hatte einen, ich hatte ein paar zu wenig zur Verfügung. Von daher wollte ich direkt heute wieder zwei Parts aufnehmen, damit ich das auch erledigt habe. So dann Chloe und Celine. Was ist das? Ich kann das nicht. Selene 今日は別のことを so so so zusammen? て過ごしましょう。この戦いが so, damit haben wir alles erledigt. Mehr wollte ich nicht erledigen, Leute. Wenn ich meine anderen Ringe noch hier hätte, würde ich noch Ringe irgendwie herstellen von anderen Charakteren, aber kann man nicht. So, wir bestellen. Wir haben, ich habe aufs Screen die Ringe poliert. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich gehe es nicht noch mal checken. So, wir müssen ab nach Kapitel. Ich weiß nicht schauen mal dahin ich möchte mal nachschauen und zwar ich habe nämlich nachgeguckt wir machen heute nämlich eins der dlc kapitel und ja, kann ich halt überspringen ja, gut. und zwar einmal wollte ich hier gucken klasse basis level 14 das ist perfekt weil ich bin mal hier meine schiffe schon immer da so hier ist ja nichts neues jetzt gekommen ne? Training, goldener Verzerrter, silberner Verzerrter. Ich weiß nicht, was das alles bedeutet. Aber ist auch ehrlich gesagt egal. So, wir gehen nämlich, wie komme ich jetzt dahin? Da muss ich jetzt einmal hier wieder zurück, ne? Ich habe nämlich geguckt, auf was für ein Level das DLC ist, das wir machen können. Dat da oben machen wir noch nicht, weil das ist ein bisschen zu hoch gelevelt. Ich setz jetzt mal gecheckt, war irgendwie 19 oder so so wir gehen nämlich hierhin ne und da kommen wir nämlich zu den DLC Kapitel ich bin mir ziemlich sicher da wurden neue Sachen auch hinzugefügt oder als neue DLCs rausgekommen sind oder nicht göttliches Kapitel kann ich irgendwie die Kamera rauszoomen so ich weiß nicht wie viele Kapitel hier kommen ob das jetzt nur das eine ist oder noch andere aber wir attacken das ja mal heute ne und zwar ich habe bin mal da reingegangen habe alle cutscenes geskippt weil ich nicht wissen wollte worum es hier noch ging war so ich wollte mir nur mal die level ansehen ne? also hat kapitel von diesen von dieser level einfach nur um zu sehen wie stark die gegner sind ne? und die waren alle auf level 14 also ein paar die ich da abgecheckt habe und äh, dadurch habe ich irgendwie die vermutung dass das wie bei den anderen wie bei den anderen äh, Fire Emblem dlcs ist. Also so im Sinne von... Ich glaube, je nachdem, wie weit man in der Story ist, tun sich die äh, DLC-Kapitel darin irgendwie anpassen. Ne? Und... Ja, deswegen ist es eigentlich vollkommen egal, bei wir da reingehen. Ne? Ich bin aber ein bisschen skeptisch bei den DLCs, weil ich will natürlich nicht überleveln. Ne? Aber ich habe so das Gefühl leveln ist jetzt nicht so ein Ding, ne? Die Gegner im letzten Kapitel waren alle Level 13 und man sieht hier schon, ich habe die Ringe alle schon platziert, weil ich mich so darauf festgelegt habe, so äh, ich würde ich tue schon mal irgendwie so zehn Leute irgendwie vorbereiten mit Waffen und Ringen und so, ne? Damit ich halt nicht on screen ja machen muss, ne? Und ja, wie man sieht, sind alle Level 11, 12, 10. Das heißt, wenn ich mit denen da reingehe, dann Tue ich nicht meine schon längst stärkeren Charaktere noch weiter hochleveln? Ne? Das wäre schon ein bisschen, das wäre ein bisschen zu overpowered, ne? wenn ich mit meinen jetzt schon stärksten Charakteren, also sie zum Beispiel, da reingehen würde und dann noch mehr Erfahrungspunkte absahen würde. Ich werde sowieso voraussehen, dass ich unterlevelt sein werde zu irgendeinem Zeitpunkt, weil ich alle Charaktere gleichzeitig trainiere was nicht so gut Strategie ist in Fire Man sollte sich immer so auf zehn Charaktere oder so festlegen, die man dann durchgeht trainiert, damit die alle ein halbwegs hohes Level haben. Ne? Aber wenn ich alle gleichzeitig level, dann sind die zwar alle auf dem gleichen Level, ne? aber die sind dann schwächer, als was die Story für mich vorgesehen hat, weil ich die Erfahrungspunkte so weit aufteile. Ne? Macht das Sinn? Wie, wie ich das erkläre? Ja. Ne? das heißt ich werde nie irgendwie überlevelt sein ich werde wahrscheinlich sogar irgendwann sehr viel unterlevelt sein von daher macht es mir nichts aus die DLCs zu spielen außerdem will ich die halt spielen weil ich habe geld dafür bezahlt und ich bin mir ziemlich sicher ich bin fertig mit den spiel bevor alle dlcs rausgekommen sind das heißt ich werde sowieso nicht von denen viel haben ne? während des let's plays ich werde definitiv das Spiel noch mal irgendwann spielen aber ja ähm, ich weiß so ein bisschen was uns hier erwartet ich weiß welcher charakter ihr vorkommen wird was für ein ring wir ja bekommen werden wahrscheinlich und ja ich weiß nicht was circa 20 runden bedeutet ich hoffe dass kein kapitel dass ich in 20 runden erledigen muss aber ja wir gehen uns heute mal äh, das drachen den tempel anschauen das göttliche kapitel im eisigen tempel eines mystischen drachen wurde ein neuer armring entdeckt und ich glaube das ist ein ring für uns ne sondern gehen wir da rein ne? heute ist ein eine DLC folge und der nächsten, wahrscheinlich auch, weil ich nicht glaube, dass ich das jetzt hier an einem Part schaffe. Göttliches Kapitel: Die Vorfahren, ich trage nicht mal Klamotten. hätte der hier sehr gut gepasst. Das ist eine Art, das Ding wird mit mir reden. Was geht's? Bleiben der Drachen. Das ist ein Drache. Und das ist Tiki. Was feiern wir 1? Okay. anscheinend sie Maf großen Bruder. だ。月は eigentlich mal so lange schlafen。違う いろんな also aus anderen Welten, ne? Ich meine, das wird schon, glaube ich gesagt, aber am Anfang habe ich erst gedacht, wir spielen ja sehr weit in der Zukunft. Die ganzen anderen Charaktere werden in der Vergangenheit. aber oh Mann, ich hätte hier reingehen sollen, nachdem, nachdem ich Marv zurückgeholt hätte. Oh. Ich frage mich, ob die katzen anders gewesen wäre. was überhaupt ist das naja der ist in der version <lacht> stimmt Okay, alles klar. Und ja, in dieses Kapitel habe ich mal so reingeschaut schon. Ich habe mir nicht alles angeguckt, ich habe mir nur halt die Gegner angeschaut, wie hoch gelevelt die sind. Und ja, die sind auf Level 14 Und die sind irgendwie, die sehen irgendwie anders aus. Das sind Mimesis, also Soldat durch Geheimtechniken erschaffen, ohne eigenen Willen. Befehl sein Meisters ach es ist das nicht von hier von unsere Mutter hier hätte auch solche Typen beschworen ne? so wenn ich mich irre dann ist ein ich will mal gucken ob ich überhaupt hier eine Chance habe ja ne? Und da ist Tiki einer der Hauptcharaktere also nicht hauptcharakteren aber einer der Charaktere aus dem ersten bleiben und auch einer der beliebteren Charakteren in der Serie die erste Malakete der Serie, das Emblem der Drachen, ein kindliches junges Mädchen, das das Blut des Wirmgottes in sich trägt, und sie hat eine Menge Sachen. Initiiert die an hat den Kampf, verwirrt die Chance, ein treffer durch den Gegner zu verleihen. Er hat ein Level Up ein verbessertes Wachstum der Staatswerte. Oh, ich glaube nicht, dass ich sie ausrüsten werde. Dann <lacht> da klingt mir ein bisschen zu broken seit der Einheit warten. ein Setzt die Einheit warten nein ohne anzugreifen oder ein Item zu verwenden, wenn wir jetzt 20 KP wiederherstellen. Alle Stadt, das klingt viel zu überpowert <lacht> Ach, Warte verbündete, erhalten sie und diese Verbündeten äh, für einen Zug Drachen werden. Als Bündnis ist sich die Einheit und kämpft in Drachenform. Wird den nicht effektiv. Gibt einem Verbündeten einen stein Okay, was bedeutet das? Hm. Irgendwie, irgendwie kann sie nicht kämpfen. Muss sich erst in Drachen verwandeln dann? So, ähm, diese Karte sieht ziemlich groß aus. Sollen wir vielleicht mal die anderen Gegner ja auch anschauen, ne? Na, Mann, drachen Drachen. Phantomweibern. Also, das könnte sehr viel schwieriger sein. Das ist ein DLC-Kapitel. Deswegen sind die nicht so einfach, ne? Aber die Gegner an sich scheinen nicht so stark zu sein. Ich sehe jetzt nichts vollkommen Verrücktes hier. Purgativ. Kriegen wir noch eins. Was ist das? Antidote. Oh, oh. Hier ist irgendwie, es sind eine Menge Gegner. So, das Fortschritt, Teleport, also. Ach, hier sind viel zu viele Gegner. So, da ist eine truhe Das heißt, da müssen wir hitten, so schnell wie möglich. Ne? ich hoffe, er taucht nicht irgendwo ein Dieb auf. Da sind auch Thronen aber da ist eine Tür, eine magische Tür, das heißt, da müssen wir noch nicht so schnell wie möglich hin. Der ne? das Spiel erklärt mir, was ich machen muss, mich zu öffnen. So, dann, dann erzählen wir mal einige Charaktere. Reden ne? ich glaube, ich brauche nur ein Heiler, weil wir nur acht Charaktere mitnehmen können. Okay, da fühle ich mich doch schon ein bisschen besser, weil dann. Gibt es nicht so viele Charaktere, die ich hier überleveln kann? So, gibt es überhaupt irgendwie... gibt es gar nicht so viele Orte, zum um die Ausweich zu erhöhen, ne? gibt es Säulen und so. Upsala. So, wir nehmen einige Charaktere mit, die noch hier unterlevelt sind, ne? Selene, irgendwie ist sie hat sie jetzt geschafft, hier unterlevelt zu werden, obwohl ich das Gefühl ich nehme sie die ganze Zeit mit. So, Butcheron. Das ist eigentlich doch besser, aber man kann ne? sie ist Level 12. Sie ist Level Und weil sie ein DLC-Kapitel ist, würde ich sagen, nehmen wir auch Edelgard mal mit. Ne? Erst wenn du mal Edelgard hier ausrüstest. Na, ja, hier ist die <lacht> irgendwie merkwürdig. So was gibt es denn? Stärke, Verteidigung, was schon. Das kommen wir ja nie dazu, irgendwie die zu benutzen, ne? So. Ich brauche ja nur ein Heiler, ne? Okay, John, du sollst vielleicht mehr Heilklamotten mitnehmen. Wo ist sie? Fram, hier. Ich habe hier eine Heilung gekauft. Ich werde wahrscheinlich sowieso die Einfrieren einsetzen, ne? Schritt. Ähm, tun wir mal diese Stäbe. Tun wir die mal einlagern. Weil wenn ich die einlager, dann kann ich die von meinem Vorort aus auf die zugreifen. Dann nehme ich neben nee, meinen Hauptcharakter ja platzieren, ne? So. Sind noch mal ganz schön viele Gegner, ne? Wir werden definitiv hier sehr viel stärker rauskommen als geplant. Aber es war egal. Dann gehen wir im nächsten Kapitel halt mit unseren Level 12 Charakteren rein, ne? Dann sind wir immer noch unterlevelt. So, und ihr werdet es nicht glauben, aber ich bin schon wieder am Klo am Anfang. Okay, also wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder und ja, ich habe die Zeit noch mal. Genommen um meine Charaktere zu positionieren, obwohl ich hier nicht viel irgendwie an Auswahlmöglichkeiten habe, glaube ich. Und ja, Anfangssituation klingt nicht so gut, nicht so gut, könnte besser sein. So, ich habe das Gefühl, hier tauchen irgendwann die auf, die hier diese Schatz zu ne? glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es natürlich nicht, weil das ist dann voll nervig. Aber jetzt soll man machen ne? Ansonsten können wir ja eigentlich voll chillig reingehen, ne? Gut. Ähm, ich habe übrigens noch schon äh, Lucina gegeben, den Ring. Weil den hatte vorher ähm, Lapis. Und Lapis habe ich nicht platziert. Von daher, ja, soll ich ihn besser irgendjemanden hier geben, ne? Gut. Und ja, damit sind wir ja fertig. Und wir gehen mal hier rein und gucken, ob wir halt hier gebacken kriegen, ne? schon mal passiert, ne? Acht von acht, ja. ja. mal los. Aha. Hier kann man die aufnehmen. Was ist glänzender Glänzen da? <lacht> ah, okay. Also muss ich so oder so zu entruhen. Sie also hat nicht wortwörtlich gerade gesagt. So waren Freunde. Okay, irgendwas ist doch hier. Oh, aber sie kenne ich ich habe das gefühl ich muss hier so darüber das sind das feiern muss ich gar nicht Oh gott okay da oben ist etwas wo ich hin will ne? und ich glaube ich muss da einen riesigen umweg gehen um dahin zu Das ist definitiv old school feiern emblem Musik, die ich da gerade höre, so wir gehen da rein, weil niemand kann uns hier ja schaden machen. Ne? So, ich habe natürlich auch einige. Ähm... Ach ja, er ist ein Dieb, er kann nicht er tut sich besser ausweichen. ne Sag ich setze Magie ein, gott ich hasse diese Anfangsposition. Nein, die benutzen die Diebe gegen mich. Ja, wir haben ein Problem. Mir gibt es bestimmt sich Sachen um meine Ringe aufzuladen. Ne ja, ich glaube, ich möchte hier das Bündnis mal versuchen. Sie kann ja aus der Ferne ansch äh, Gegner anschießen. Ne? Oh wow. Okay, das ist ein bisschen krass. So, ich muss dich anschießen. wenn niemand kriegt den ja getroffen. Oh, die Torpedos. Sehr cool. So. Ich kann immer noch daneben und mit ihr. Das, das hat mich stört Aber so war. Ja, cool. <lacht> oh mein Gott, und er trifft doch nie im Leben. Oh mein Gott. Nicht gut, wie das Spiel schon sofort mit mir zusammenarbeitet hier. Ja. Ist gar nicht so einfach das Kapitel. Macht 18 Schaden. Okay, was kannst du für Sachen? Ich glaube, ich kann das schon gar nicht mehr retten, ja. Yeah. Heiliger Schild. Erster gegnerischer für auch keinen Schaden. Warte. Oh ja, Dimitri, genau. Ich werde den ich werde nicht treffen. manzelin du hättest nur einmal treffen müssen ey. ich echt schon jetzt ein zeitkristall hier einsetzen ich, mein, ich kann versuchen anzugreifen aber ich werde nicht treffen nicht mit 18 prozent ich würde noch nicht mal killen <lacht> ah. problem ist ich weiß nicht ob ich hier zeitdruck habe wegen der Truhen oder so sonst würde ich das hier voll langsamer angehen aber ich weiß es ja nicht müssen wir den hier machen ne? Dimitri. aus kombo ja. also für einen besonderen angriff Aber ich treffe ihn aber nicht ne? hm, das einen nee Es hat ein Magie-Angriff. Ne, nee, ich muss die Dings einsetzen, sonst <lacht> treffe ich den nicht. Ich weiß noch nicht, ob der hat überlebt. Ich glaube nicht. Voll Overkill für einen, so ein Dieb. Ne? Was soll ich machen? Ne? So, 18 mal 2, das sind 7, 14, 14, 25, noch mal 14, er überlebt hat sogar. Wenn ich ihn hier im Platz dann kann er Dieb mich. Was wir war schon, mein Hauptcharakter überlebt nichts, ne? aber er wird nur einmal getroffen, ne? Okay, komm, noch mal so. euch besser so also blöde immer jetzt mal wenn ich mein charakter platzieren bin ich immer so ein ich habe ja ich bin immer so ein feld irgendwie zu weit entfernt und irgendwie gebrauch zu machen von irgendwas rock die musik gerade im mit zwar so, da wird nicht so einfach, ne? Oh, cool. Du hast Schweigen eingesetzt, ne? Oh, jetzt ist er da drauf, das gibt's jetzt nicht. Hm? Okay. Oh, So, dann gehen wir mal los hier als erstes ich muss mit, ich muss dich mit magie angreifen äh, kann ich ja nicht Aha. blöder sagt so. hat er irgendeinen anderen angriff überhaupt Ja, schweigen und provativ. wie lange tut schweigen anhalten ich weiß auch gar nicht so ich nehme an meisterbogen ne? Ah, sehr gut okay wir werden den auch trotzdem nicht im einzug erledigen können so. ach ja sie hat ja ein schwert aber nicht treffen wird hier ne 90 Prozent oh äh. mein Gott ich blockier mal hier den Weg ich sagen aber besser Treff oh mein Gott ist es nicht jetzt bringt dann auch nichts mehr kollege erfahren wie viel oh mein gott ich krieg die leute nicht getroffen hier Könnte etwas schwierig werden? Ja, das ist ja nicht Musik von Kicker oder so. Kommt mir irgendwie nicht vor. wie als wäre Feiern der Musik, also mit den richtigen Oldschool-Fire Emblems. Kenne ich mich sowieso nicht aus, nicht so gut. So, ich muss dich heilen. Du muss irgendwas hier regeln. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, wird halt überleben. wenn er ja schon irgendwie. Bin es nicht gewundert, die Gegner so viel aushalten. Fallen stern hm. Irgendwie werde ich ja nicht vorankommen. Glaube ich nicht. Alter, warum treffe ich hier niemanden? Nicht so stark die Gegner. Ich krieg nichts getroffen. Das ist furchtbar. Krieg ich neben leben getroffen alter wir sind hier im, <lacht> im ersten im zweiten zuge und ich kriege voll zu viel gerade habt ihr dann keine ahnung oh, erreicht mich als erster ey, das gibt es jetzt nicht nein Wie, wie soll ich mich aus dieser situation retten das ist unmöglich also noch mal so auf die gefahr hin dass das ein dieb hier wahrscheinlich irgendwie kommt und mir halt hier wegschnappt gehen wir halt ein bisschen langsamer an ich meine ich kann ihn, ich kann ihn da rein schicken er wird neben dem sterben 18% %ige chance ja, Daneben. Oh mein Gott. Soll ich ihn schon als erstes abschießen? Ich habe eigentlich nur eine Magierin, von daher. Wer trifft denn der mich hier? Okay, solange ich also da rausgehe. 12 18 11 sie ist tot oh mein Gott ich kann wollte ich, ich kann mit einigen Charakteren hier nichts machen aber da müssen wir halt warten Hä? wer bewegt euch nicht dann kriege kriegt einen anfall ah, guck mal. irgendwie habe ich das gefühl waffen 3 gibt irgendwie nicht hier treffer oder so Das, das gibt's jetzt nicht mal. <lacht> oh, und er heilt ihn auch noch. Hoch. Das ist der nervigste Stadt, den ich je gesehen habe. Was soll ich hier dagegen gegen machen? <lacht> Na, kommt mal hier hin. Ähm, ja. Was soll ich hier sonst machen, ne? nichts anderes machen hier. ja und hier hin mich los ja, das kann ich nicht machen ich kann nicht gegen den einen typen kämpfen weil die ganze auf dem heilfeld ist es ist darunter runtergegangen, zum glück ja, jetzt können wir uns gegen die auflesen Jetzt können wir auf die losgehen. Hoffentlich. Cool, ich wenig Schaden Oder ja, Irgendwie muss ich ja meine Charaktere hochleveln, ne? muss ja alles sofort erledigen. Ich könnte ja meine Dings hier alle einsetzen. Ne? Die voll bombardieren mit Angriffen. Ah, Junaka. Oh, da ist immer Menge Schaden sich gerade. Ist leider nur eine Ausweichmaschine, als andere wird leider nichts. Da liegt da weil die alle drei Level unterwiesen. So was kann ihr Angriff in Zweifel greifen? Den Korpsschlag an Assistenz. Okay. So er hat jetzt Claude als Auswahl. auf ihn los. Bringt hat den überhaupt um. Ah, sieht so aus. Oh, oh mein Gott. Einmal zwölf Schaden war überhaupt genug. Ja. aber die Treffersicherheit von dem ist nicht so gut, ey. Was mit dir? perfekt aber du konntest hm. ich werde so von daneben mauen. pass auf 78 hier pass auf ich werde daneben Nein, gut ganz schon eine stunde hier drin ne? und ich bin ich bin erstmal mal mit den ich bin noch hier mit den ersten gegnern hier beschäftigt das gibt es nicht auch zum angriffen benutzen ein können wir danach muss sie gegner erst aus dem weg räumen 20. Ich glaube, ich muss meine Dinger hier einsetzen. Meine Ach, ich krieg den gar nicht erreicht. giftfeile dieser Typen, man so eine ja, Gibt's gibt es nicht. Ja, gut, dann gehen wir in unserem Bündnis hier rein. Warte mal, er hat klaut doch jetzt. Kann er überhaupt hier angreifen? Jetzt möchte ich eben so erledigen. schon stand gerade irgendwie die deutschen Namen ne in der Waffen. Ich weiß gar nicht auf Deutsch. Ich weiß der Bogen als felner irgendwie so. So, Fähigkeiten erben konnte ich ja auch nicht machen letztens. Einfach nur, weil ich keine Ringe habe. So. Ah. gerade so frustrierende War oh, zum gekriegt hat. Genau 20. Ja okay ist gut. Haben wir gerade schon gesehen. Ey. Oh mein Gott, das war nervig. Ja, solange ja keine Diebe sind, habe ich hier keine, keine, äh, kein Zeitdruck. Ne? Aber ich bezweifle, dass es das so einfach wird das waren vier gegner ich habe jetzt was drei züge für vier gegner war mal mal. nicht mehr rufen die oh. cool. bekommen nee, ne. so jetzt muss ich aber noch irgendwie dafür sorgen dass er näher kommt ja wo ich ich kann ihn eigentlich treffen mit Etienne, egal wo er hingeht aber ich platziere dich mal hier in du vielleicht einen schritt nach unten hingehst und auf links äh, schweigen einsetzt äh, ich will mal heilen astro ah, ja atrocity hieß die fähigkeit und für so, sein bündnis haben wir noch Oh, perfekt ah, ausgewichen. Weiß man nicht, wie man jemals mit diesem dicken Kleid ausweichen kann, aber okay. Aber ah, die haben weiße Haare, das ist so cool. Ah, die greifen jetzt mit an, mit korb das ist so geil. Das heißt, man kann die einfach irgendwo platzieren, die greifen dann mit an. die ja Schwerter, schwerter ist cool mein kopfschlag mit vier einheiten aus Okay, so jetzt kann man es mir ein bisschen ja chilliger die leute kümmern schwert äh, axt schwertkämpfer eindeutig kann man hier hin. Nein, kannst du mal das andere Dinge nach oben bringen? Ich werde noch nicht ankratzen, wenn ich hier noch schwächer habe. Illusion, die mit einer Bündnisfähigkeit geschaffen wurde. Okay. Was ist so Okay. mache ich, glaube ich. Ach, na ja, verschwendet hier seinen Dingen, aber was soll man machen, ne? Daneben. Ach, du wolltest mich vom Heilen abhalten. Hallöchen, na, Aha! Dom. Perfekt, das kann sich jemand anders den Kill abholen. Er kommt auch auf mich zu. Cool, und die kann nichts mit dem Eis machen. So, äh, Butcher und würde ich am liebsten, weil er hat irgendwie noch nichts hier. Kann den seine nee. ich hätte mir leicht Axt geben sollen von Anna. seit halt die Sachen, ne? Wenn ich die jetzt nicht hier benutze, dann wann, ne? So, er wird mich dann erreichen, aber das ist okay. Wenn ich ihn wieder genau ankratzen kann für Kill, wäre das schon perfekt. Oh mein Gott. Du schon Level 13 hier. Leute hier brauchen sehr viel mehr. Einige Leute bauen ja sehr viel mehr Erfahrungspunkte als du, Kollege. Also mach mal halb lang, okay. So, und du stehst da, von perfekt. Ich kann ich nicht erledigen. Warum nicht? Oh ja, daneben noch einen Zug. Ich kann warten. Äh, äh. So mit nur acht Leuten ist das ganz schön gefährlich, würde ich sagen. So warte mal, kann ich hier irgendjemanden anlocken? Kann ich sogar? Oh Gott! Ich wollte nämlich dann hier sie hin platzieren aber geht anscheinend nicht. Jetzt will ich dir. Und wie viele Verteidigung hast du? Zehn, obwohl. Macht genau 20 Schaden, ne? aber ja, wenn ich Pech habe, geht er hier rein, bringt sich selber und an sie und dann kommt der Drache. Ne? Naja, das war was passiert eigentlich, wenn ich hier, wenn hier jemand stirbt, das soll eigentlich nur ein Test von Tiki sein. Ne? Bringt die an eiskalt jemanden hier um, würde ich ja nicht haben wollen. dann Berg hat, wie nervig ist es gegen die zu kämpfen. Die sind wie die Ninjas aus einem Fates. Ich hasse es, gegen Ninjas zu kämpfen. Fireblade Fates. Das Schlimmste überhaupt, ja. Ich weiß nicht, wer die erfunden hat. Warte mal, ich glaube, den da hinten kann ich auch erledigen mit Etti, Erstmal ne? erledigen wir den Zack. ja. Perfekt. Ich meine, das Spiel pusht mich ja schon so ein bisschen Alchris hier zu benutzen, ne? Weil er ja auch ein Lord ist, ne? Aber ich will eher Eddie benutzen, weil sie hat viel bessere Werte, habe ich so Gefühl. Ist viel stärker als er. So. Ja, kann ich dich erledigen, wenn ich hier neben den Hauptcharakter stehe? Nein, mit einer P natürlich zu wenig. So, wer kann denn so halbwegs gut treffen, du, ne? Ja. Aber den ja. Äh. Äh. Oh, nein. Ist sie vergiftet? Nein. So, du triffst zu 100 Prozent, ne? Perfekt. So. Hmm. Hmm, packen wir und oh, ein Drache <lacht> packen wir dich nicht da dann wird oh, genug sein ne der Typ lässt nehme ich ein bisschen nach hier geht mal gar nicht ne Selbst mit der Eisenachs tut er so ungenau treffen, Zack. deswegen mag ich kämpfen. nicht sie tun so schnell einen enttäuschen. Wenn man Pech hat die sind schon so schnell out class. Wie soll ich bitte schön hier? Aber der kommt auf mich zu. ne? So, du machst 20 Schaden. Immer heißt, also die meisten Leute können schon hier nicht überleben. Aber ich habe keinen Restore-Stab, glaube ich. Das heißt, sie mit dem jeden Zug jetzt hier Schaden nehmen. Also ich schon mehr... Warte mal, jetzt ist so ein Antidote irgendwo. Perfekt. Und so dann. So, ja, er kommt auf los genau. Mama, machst du dich nicht ganz weg. Willst du mich auf den Arm nehmen? Er hat er jetzt... erst er absichtlich gemacht, ey ja da machen wir so: lang schwer natürlich. Zum Glück habe ich da was jetzt. Kommen wir so schaden hoch trainieren? Ist jetzt, wenn jetzt alle. Wenn jetzt hier alle Level 13 sind am Ende dieses Kampfes, dann ist das jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Oh, ähm ich wollte eigentlich zwei Leute hier hinpacken, die hat hier tanken, aber ich sehe gerade, ist nicht so gut gerade. Warte mal, wie viel Schaden machst du? Du machst 14 Schaden und der andere macht nie im Leben. Okay, wird ein bisschen wehtun, aber er wird dann überleben. Ja. So. nicht überleben. Nee. Okay. Ich könnte sie da platzieren. damit er vielleicht auf sie losgehen. Ne? sie neben dem Doppeln. Also mal so. okay ja daneben ah, oh. aber eigentlich auch noch nicht so benutzt warum sollte ich auch ne ich habe Alfred. Alfred ist viel besser das ist immer so die Sache in fire manchmal hast du eigentlich Charaktere einige einige Charaktere sind deutlich besser als andere du hast wortwörtlich keinen Grund ihr einige Charaktere über irgendwie einen anderen Charakter zu benutzen so da oben der drache der wird mich leicht treffen aber das ist okay es gibt einfach charaktere die sind von natur aus einfach besser und weil das man hat wortwörtlich ich keinen grund hier einige charaktere zu benutzen gegenüber einige andere charaktere was kurz um level ne? ab So, dann machen wir den hier. Zack. Boom. Ja, halt relativ... Wir sind trotzdem immer noch relativ am Anfang hier des Kapitels. Nee, Butcheron. Butcheron. Und wenn irgendwas schief geht, dann muss ich dich halt hochhalten, ja. Yeah? Ich gebe, schon einfach die Kills, weil irgendwie hat er es hier am schwersten Das ist so meine Strategie. Immer ich könnte den Killer jemand anderen geben, aber Butcher hat eindeutig sehr viel schwieriger. Hier deswegen sollte ich ihm jeden Kill geben, den ich hier zur Verfügung habe. Verdammt, jetzt kann ich nicht dings erreichen, weil ich kann ich erreichen. Ich auch die katzen anders gewesen wäre als wir ticket getroffen haben wenn wenn ich marv dabei gehabt hätte ah, da kommt er aus drei reichweite so ein bisschen übertrieben findest du nicht ah, hat er jetzt überhaupt 20 schaden gemacht haben wir jetzt nicht aus Frost, atem eisball Hey, ein moment du kannst nicht einfach das schummeln du kannst nicht erst ein eisball einsetzen und dann wieder zurück zum Frostatem wechseln geht nicht die letzte waffe die man jemand die anwendet im kampf ist immer die die man als letztes aus die man als nächstes ausgerüstet hat du kannst dich einfach erst ein eisball einsetzen und dann zum Frostatem wechseln das ist voll gecheatet So. Hab ich hätte halt gedacht... So. Ja, ne, ich habe dann eine Drachenwaffe, oder? Ist sie effektiv gegen Drachen? Ich weiß es nicht. Nochmal den. das wagen. So, weiter geht für Butcherun. Wow, so merkwürdig. Ich getroffen. Ja, nee ja komm. Boom. Aha, Butcheron, der Drachentöter. wir haben gut selber ab. Ja, mh. ja mh, äh. <lacht> könnte besser sein, aber könnte auch schlechter sein. Das wiederum ist sehr gut. Behändigkeit. Habe ich das jetzt schon? Man muss ja halt das ausrüsten. Das habe ich nicht, ne? Verdammt. Behändigkeit. Das ist genau das, was er braucht, ne? Mehr Treffersicherheit. Ich habe die DLCs nie so gern gespielt damals hier für die ganzen 3DS Fire Emblems. Und einige von denen man halt... Aber eindeutiger Fanservice waren einige ich meine Fire Emblem fates und Awaken die waren sowieso ein bisschen Fanservice sich kann ich das immer einsetzen ich habe einfach gemacht ah, ich hätte vielleicht doch zwei Heiler mitnehmen sollen aber Frame ist schon Level 15 ne? So, irgendwie scheint das Gift schon wieder weg zu sein. Ja, ich habe die DLCs nicht gespielt, war einige die DLCs in vor allem in Fate, die waren deutlich irgendwie auf pay, pay to Win irgendwie ausgelegt. Und in dem Spiel hattest du irgendwie nicht die Wahl irgendwie so, Oh, jetzt ja noch ein, was ich gerade. In dem Spiel hattest du jetzt nicht irgendwie die Wahl. Schweigen, Portiv, sonst nichts. Okay, Eddie, schnappt ihr den. Hm. Cool. Ich meine, wenn du mir... Brauch ich eigentlich nur mit eti reingehen. Also das hier müssen wir irgendwie anders erledigen. Yep. So, die hier müssen wir noch anlocken. Wenn ich dahin gehe, dann triffst du mich nicht, ne? nee. Aber der trifft mich. Du machst 19 Schaden. Du machst 19 Schaden. Wir hatten eine Menge Resistenz, du, ne? Selin. Ja, Statt Selin den. meinen Hauptkarakter damit packen. Unterstützung ja Hoffe, da kommt nicht noch eine andere Überraschung rechts. Ne? ich Manchmal eigentlich nur Eddie auf der Seite. Oh, die kommen schon. Oh, ich habe nicht gesehen, dass du mich erreichen konntest. Ah, macht nichts. Genau, ja, die Diaz hier sind in Fire Emblem waren so fanservice mäßig ey. und Einfach nur pay to, pay to win. Ah, wie ich sehe, hast du irgendwie Probleme mit diesem DLC. Lass mich dir hier dieses andere DLC geben, womit äh, ich, äh, du hast Probleme mit irgendwie dem Spiel. Ne? Und das Spiel dem Fates war eins von den beiden, weil es gab zwei Editionen davon, war mehr auf lineare Story so ausgelegt. Also du gehst von einem Kapitel zum anderen Kapitel kannst nicht nebenbei grinden auf so eine weltkarte oder irgendwie sowas muss also in einem durchgang sozusagen das spiel durchspielen was klassisch Fire im ist ne so sehen klassische Fire Emblem spiel aus ne cutscene level level gewonnen äh, nächste cutscene nächstes match gewonnen nächste cutscene nächster kampf das ist linear da, da gibt es nichts irgendwie so ist oh, hier ist noch so ein so eine eigene Insel, wo du dich bewegen kannst oder irgendwie so was hier du hast ja nur so eine du hast ja nur eine äh, Weltkarte vielleicht in der du dich bewegen kannst, aber warte mal, wenn ich hier mit dem Schwert reingehe, macht macht die, die fertig. Die hat gar nicht so wenig Angriffskraft, als ich letztes Mal nachgeschaut habe. Nö, reicht aber nicht. Ja, ich mache das so. Dann kommt jetzt zwar alle auf mich los, aber Sie überlebt hat, wenn sie dann ausrüstet, dann in der geschichtlichkeit von sechs. Die werden mich dann also alle doppeln. Okay, noch mal so so. sollte eigentlich gut gehen. So, da kommst du hier hin, was ihn fertig. Also eins der Teile war sehr linear und es war nicht gedacht, dass man irgendwie weil nicht auf der Weltkarte irgendwie trainieren kann oder so. Ne? Also, leveln war gar keine Option in dem Spiel. Ne? Womit haben die damit kompensiert? Oh, lass uns, Wie wär's, wenn wir dir dieses eine DLC geben, ne? in diesem DLC kannst du gegen Monster kämpfen, die dir irgendwie Geld geben. 499, bitte. warst du hast Schwierigkeiten mit dem. Mit dem Level, oh, lass mir dir, lass uns dir mal hier ein DLC geben, womit du Gegner besiegen kannst, die dir irgendwie fünfmal mehr Erfahrungspunkte geben. Also etwa deutlich für Pay-to-Win ausgelegt, ne? Wenn schon eine kleine Unverschämtheit ist. Oder irgendwie so ein DLC, wo du irgendwie verschiedene Waffen oder so noch irgendwie finden konntest, irgendwie die viel zu überpowered sind und Voll das Spiel irgendwie vereinfachen. Also das war schon irgendwie weit nicht. Die waren wortwörtlich nur dafür da, irgendwie damit man irgendwie ja Pay to Win irgendwie machen kann. Und wenn er da nicht solche Kapitel hattest ne, dann hat du noch so Sachen wie. Ähm, apropos hier ist, und oh, ich kann nicht erledigen ne? Ha. Wenn du nicht gerade irgendwie ja, so ein kapitel spielen willst das ich überlevelt dann hier äh, spiel dieses kapitel ja was war eigentlich die strand episode ist diese klassische weiß ich nicht anime strand episode nur als dlc spielbar Oh nein du bist gerade hier rein in diesen äh, du bist gerade in mein zelt Eingedrungen während ich mich ja umziehen war, oh. also so, so ein Zeug war das alles und ja, wir schauen, machst du nicht so viel. Ja, du hast ein Eisball, <lacht> weil ich mich austrickst. Er ne? hat gesehen. Ich, ich habe gesehen, hat du noch was anderes hattest. Ne, ne, ne. Das war mal. Was gab es noch irgendwie da? Als noch die über die Kinder aus der Zukunft und also war weil, weil für mich war das Mist, also fand das nicht so schön. Ich fand das aber eindeutig hier so auf Dings ausgelegt: Fanservice und Pay to Win. Und es gab irgendwie bestimmt so 20 DLCs oder so. Die haben alle irgendwie so, weil nicht so zwei, drei Euro gekostet und das tut es dann irgendwann sehr stapeln ja der preis ich habe mir natürlich nicht geholt ne? ich habe ich habe so ein zwei glaube ich habe ich so geholt einfach nur so um zu um zu gucken halt aber ich fand persönlich aber eine geldverschwendung also kann ich nicht so empfehlen willst ist sogar nicht gedoppelt dann machen wir das. einem Freehouses hat es schon so ein bisschen besser gemacht hier sind dlc DLC mit äh, weil nicht mit der kleinen eigenen story so weiß nicht 5 sechs kapitel lang oder so Und wenn er die abgeschlossen hast bekommst du vier neue charaktere Eine natürlich war bester charakter konstanze oh. oh, verdammt ich finde das sogar Es gibt eine... Es gibt eine Compilation von... Oh, was? Das ist nicht cool.